So, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich von Seiten der ArgoSense GmbH. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ähm, begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Datenaustausch mit ArgoSense Symphony – Lieferantenportale im Bereich Automotive. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ralf Klimke. Ich bin zuständig bei ArgoSense für Vertrieb und Marketing und äh, ja, werde Sie heute durch das Webinar begleiten. Ja, die Frage ist ja grundsätzlich für den für den Nachmittag heute für die halbe dreiviertel Stunde. Wie kann man denn mit Partnern über Unternehmensgrenzen hinweg ähm, kommunizieren? Ähm, wie, welche Möglichkeiten gibt es hier Daten auszutauschen in verschiedensten Formaten, unterschiedlichste Daten natürlich auch? Ähm, welche Freiheitsgrade hat man hier bei der Auswahl und welche ja, vielleicht schon etablierten Systeme ähm, der jeweiligen Partner gibt es hier schon. Das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Was haben wir uns heute vorgenommen? Ähm, zum einen möchte ich ein paar Worte über Argosense selbst verlieren, ganz kurz, dann ähm, die Lösungen kurz vorstellen und dann ich möchte ich eigentlich schon zum direkt zum Hauptthema übergehen, Datenaustausch zwischen Zulieferern und ähm, OEMs bzw. Also sozusagen der landläufige Begriff OEM, Automobilhersteller. Ähm, da wir auch äh, den einen oder anderen Teilnehmer hier heute dabei haben, der jetzt nicht unbedingt aus dem Automobilbereich kommt, da sei noch gesagt, dass das, was wir hier zeigen natürlich auch generellen Charakter hat. Das heißt, es ist also nicht nur äh, jetzt speziell zugeschnitten für den Automobilmarkt, sondern äh, das, was wir heute sehen, die Lösung kann natürlich auch in jedem anderen Bereich, wo Sie zwischen Unternehmen oder auch intern Daten austauschen möchten, angewendet werden. Wir wollen heute eben nur so ein bisschen auf die Spezifika dort eingehen und, und welche sag ich mal, etablierten Systeme seitens der Automobilhersteller hier schon ähm, zur Verfügung stehen. Ja, dann möchte ich im Anschluss eben auch äh, zu unserer Lösung Argosens Symphonie noch den technischen Aufbau ein bisschen erklären, dass Sie da auch den Hintergrund äh, dazu haben, wie das Ganze dann auch funktioniert. Und am Ende, wie gesagt, dann eine kleine Frage- und Antwortrunde. Ja, was können wir zu Argosens sagen? Ähm, wir sind seit 2009 am Markt, haben uns spezialisiert auf die Bereiche Werkzeug- oder Toolintegration und das Thema Datenaustausch zwischen Unternehmen. Wir haben einen Sitz äh, in Convestheim vor den Toren Stuttgart sozusagen und äh, ja, haben jetzt auch seit 2013 Beziehungsweise 2014 eine eigene Lösung für das Thema Requirements Management äh, an den Markt gebracht. So ein bisschen raus auch aus unseren Erfahrungen eben auch mit mit der Toolintegration ähm, haben wir einfach versucht hier so das Beste aus den aus den Welten, die wir eben kennengelernt haben, irgendwo zusammenzubringen und wie gesagt hier eine, eine eigene Lösung. Aber das soll heute nicht das Thema sein, wenn man sagt komplett auf den Bereich Toolintegration bzw. natürlich Datenaustausch fokussieren. Wichtig ist dabei natürlich, ähm, für uns auch, dass wir für die Tool-Integration, aber auch für den Datenaustausch natürlich ein sehr gutes Verständnis für die vielen ALM, also Application Lifecycle Management Werkzeuge haben, die, die am Markt vorkommen. Letztendlich ist ja genau das auch mit ein Teil des Themas heute, dass sie zum Beispiel eben Fehlermanagement Werkzeuge haben oder Change Management Werkzeuge und Daten daraus eben mit ihren Partnern tauschen möchten. da ist es für uns bzw. unsere Mitarbeiter, unsere Berater natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie eben auch mit diesen Tools ähm, entsprechend sich auskennen und eine entsprechende Expertise auch haben. Wir können mit Stolz dann auch sagen, ähm, dass die Software, die wir anbieten, komplett äh, in Deutschland designed und auch hergestellt wird. Das heißt, wir betreiben hier aus canvas time heraus die komplette Entwicklung, den Support und natürlich auch die Beratungsleistungen im Vertrieb ähm, für unsere Produkte. Und was noch viel wichtiger ist letztlich ist ähm, das, was wir als das wichtigste Asset sozusagen uns im Unternehmen ansehen, unsere Kunden letztlich, ähm, die uns dann auch immer wieder ein sehr sehr gutes Feedback geben. Ähm, ja, wie wir denn unsere Produkte verbessern können, weiterentwickeln können, ähm, und äh, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben noch ergänzt werden kann. Dadurch, davon lassen wir uns letztendlich treiben und äh, das prägt dann natürlich auch unsere Produkte. Das heißt, wir denken uns nicht nur tolle Sachen aus, sondern nehmen eigentlich zum größten Teil das auf, was unsere Kunden sich wünschen und fordern und, ähm, Machen dadurch, oder bringen dadurch natürlich ein Produkt an den Markt, das auch von den Kunden entsprechend gewollt und gefordert wird. Wir haben natürlich auch eine, das sind wir beim Thema Kunden ganz stolz auf eine schöne, eine schöne Liste von Kunden. Hier ist ein Auszug unserer Kundenliste. Was ich an der Stelle immer sage, ist, wenn Sie auch mal den Bedarf haben, dass Sie vielleicht den ein oder anderen Kunden sprechen möchten, bevor sie sich äh, zum Beispiel für eine Lösung wie Argusens, äh, von Argosens äh, entscheiden wollen, stellen wir gerne in Kontakt her. Einiger dies, einige dieser Kunden ähm, haben Ansprechpartner, die da auch gerne bereitstehen und äh, aus erster Hand sozusagen äh, auch Erfahrungen weitergeben mit uns als Firma und auch mit unseren Produkten. Sie sehen auch, dass unsere Produkte hier nicht nur im Automobilbereich eingesetzt werden und auch das Thema Datenaustausch natürlich auch nicht nur hier eine Relevanz hat. Die Lösungen nochmals äh, mit Namen versehen. Einmal Argusens Symphony ist das Produkt für. Die Werkzeugintegration im Application Lifecycle Management Bereich, wo wir uns spezialisiert haben, beziehungsweise eben für den automatisierten Datenaustausch und unser schon angesprochenes Produkt für Anforderungsmanagement nennt sich Argosens Fidelia. Ähm, genau, so schauen wir uns ganz kurz ähm, Symphony nochmal so von einer ganz großen Flughöhe an. Das Thema Tool-Integration möchte ich nur eine Folie äh, dafür verwenden. Was wir hier machen, ähm Symphonies, ja, ich nenne es gerne auch so als ein Bussystem ausgeprägt und Sie sehen hier so die verschiedenen die verschiedenen Domänen äh, aus, dem, aus dem Software- und Systementwicklungs-Lifecycle, also angefangen vielleicht beim Requirements-Management rechts oben, übers Change-Defect-Management, ähm, Modellierungs, Simulations, source management und so weiter. Dahinter verbinden Sie, ver äh, <köhnt> verstecken sich sozusagen eben gewisse Werkzeuge, die die am Markt verfügbar sind und diese Werkzeuge docken wir sozusagen an unsere Plattform an, damit all diese Tools untereinander ähm, entsprechend schon mal miteinander kommunizieren können. Das heißt, dadurch erreichen unsere Kunden eben ähm, auch eine geschlossene durchgängige Prozesskette über alle Disziplinen hinweg und können natürlich auch eine gewisse oft geforderte Nachvollziehbarkeit äh, in ihrem Entwicklungsprozess entsprechend darstellen und auch nachweisen. Wichtig ist natürlich, viele dieser Werkzeuge haben auch einen bestimmten Workflow oder eine bestimmte Arbeitsweise. Das unterstützen wir natürlich auch Und dieser, dieser Workflow, diese, diese Arbeitsprozesse, die gehen natürlich über die Toolgrenzen hinweg hinaus. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man beim Thema Integration auch diese toolübergreifenden Prozesse und Workflows berücksichtigen kann. Und das tun wir natürlich auch mit August Symphonie. Das heißt, viele unserer Kunden fahren einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz, sprich, die suchen sich eben in dieser Toolkette jeweils für die verschiedenen Domänen das für sie am besten geeignete Werkzeug aus und haben dann natürlich eben die Herausforderung, dass sie die Tools integrieren sollten. Es gibt ebenso natürlich auch ähm, zum Beispiel von PDC oder Polari und eben geschlossene, mehr oder weniger geschlossene Toolketten, die so einen großen Teil dieser diese Runde hier abdecken, aber dennoch ist es auch da der Fall, dass äh, wir Kunden haben, die dann vielleicht für eine ein oder andere Anwendung dann doch ein bisschen ein anderes Werkzeug einsetzen und auch so kommt es eben zustande, dass wir natürlich auch diese ALM Toolketten auch hier integrieren. Man sieht hier rechts oben schon so ein bisschen äh, ausgegraut, Data Exchange, das wollen wir uns, Datenaustausch wollen wir uns jetzt hier noch mal ein bisschen detaillierter angucken. Also hier eben nochmals sein Symphony als, als Bus kann eben sozusagen genauso erweitert werden um den Bereich Datenaustausch mit externen Partnern. Wichtig ist letztlich nur, dass wir irgendwie eine physikalische Verbindung haben auf irgendein System. Das kann zum Beispiel auch natürlich in der DMZ stehen. Das müssen also, Sie müssen also nicht komplett natürlich ihr, ihr Netzwerk öffnen. Man muss auch nicht direkt an irgendwelche Tools sich anbinden, sondern man kann auch mit Dateien arbeiten, die man überträgt. Dafür gibt es auch schon teilweise spezialisierte Formate, komme ich aber später nachher noch drauf. Manche Partner, vor allem eben im Automobilbereich, sehr gerne äh, gemacht, bieten hier bestimmte. Portale an, auf die sich dann zum Beispiel die Zulieferer verbinden können, haben dort eine Art Folderstruktur, können sich dort Daten holen, Daten ablegen oder eben auch schon über eine direkte, über einen direkten API-Zugang mehr oder weniger direkt Daten ähm, synchronisieren und austauschen. Symfony selbst zeichnet sich ähm, dann an der Stelle dadurch aus, dass wir mit sogenannten Templates arbeiten, das heißt, wir haben eigentlich für die meisten Anwendungsfälle, die so typischerweise vorkommen, vorlagen erstellt so dass wir dann auch nachher sehr schnell ähm, auf die kundenwünsche reagieren können und die implementierungszeit ähm, auch jetzt mit dem aktuellen release ähm, drastisch reduzieren konnten so dass wir hier sehe ich mal in ein zwei tagen arbeit und abstimmung zwischen den parteien da schon ein fertiges system hinstellen können die Formate hatte ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Also es gibt natürlich jetzt im Bereich Requirements Management zum Beispiel das, das RECAF Format für den Austausch von Fehler oder Änderungsmanagementdaten, das sogenannte ASAM Format. Dann haben einige der Automobilhersteller ähm, eigene Portale wie BMW, Daimler, VW, Porsche und so weiter, die hier ähm, Portallösungen anbieten, die dann zum Teil proprietäre Formate, Austauschformate anbieten. All das wollen wir natürlich bestmöglich mit August Symphony unterstützen und wie wir das machen, schauen wir uns natürlich im Verlauf an. So, hier ähm, steigen wir dann direkt in das Thema ein. Fehlermanagement im Automotive-Bereich äh, ist der Bereich, den wir uns hier rausgepickt haben. Das heißt, es geht einfach darum, ähm, dass ähm, partnerschaftlich gemeinsam gearbeitet wird und da natürlich auch gegenseitig getestet wird. Werde ich aber direkt im, im Anschluss noch anhand von einer Folie zeigen. Was ist denn so die die Ausgangssituation? Was bewegt die Partner hier noch enger zusammenzuarbeiten, äh, mit noch weniger Medienbrüchen vielleicht auch zu arbeiten? Zum einen natürlich an die Entwicklungszeiten kürzer. Die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen steigen natürlich stetig. Macht auch Sinn. Autonomes Fahren und solche Dinge, die im Gespräch sind, äh, die haben natürlich... Ähm, die haben natürlich eine gewisse Kritikalität und da ist es umso wichtiger, sagen wir möglichst sagen wir, manuelle Dinge äh, so weit wie möglich zu eliminieren, dass man hier wirklich mit einem hohen Automatisierungsgrad einfach auch saubere Daten äh, übertragen kann. Ähm, genau, es ist natürlich auch entsprechend immer durch diese enge Verzahnung natürlich auch äh, ein entsprechender Abstimmungsaufwand zwischen den Partnern ähm, einfach da, den möchte man natürlich auch versuchen, möglichst gering zu halten durch Automatismen und eben genauso auch, dass eine Kommunikation eben entsprechend schnell und zeitnah äh, geschehen kann, ohne unnötige Verzögerungen. So, dann ist es meistens so, ähm, dass wir sehen, es gibt eben, wie schon angesprochen, lief, sogenannte Lieferantenportale seitens der Automobilhersteller oder auch die Zulieferer bieten Ähnliches an, entweder für Ihre Kunden, aber auch für Ihre Subzulieferer sozusagen und technisch gesehen ist es dann in der Regel ein Zugang ja, per manueller Zugang, sage ich jetzt mal, ähm, über irgendeine Form von Webinterface, sodass man hier sozusagen vielleicht gemeldete Fehlermeldungen manuell bearbeiten kann oder eben möglichst dann im Idealfall ähm, kommt man eine API zur Verfügung gestellt, ähm, mit der man dann automatisiert sich dort anbinden kann. Aber man hat natürlich dann immer den Aufwand als, als Partner, der sowas zur Verfügung gestellt bekommt. Man hat halt einfach mal nur eine API und da muss man eben was damit machen, damit es automatisiert wird. Und dafür gibt es eben auch unter anderem Symfony. So, das heißt, ähm, der OEM, der Auto Zulieferer hier stellt sozusagen erstmal einen, einen technischen Zugang bereit. Bei Daimler AG heißt es Assistante, das Portal bei BMW gibt es momentan zwei, das Panama bzw. TAE SSI, ähm, Porsche nennt es Pfiff und äh, zum Beispiel Volkswagen KPM GSB. Andere OEMs stellen dann vielleicht zum Beispiel einfach eine, eine Instanz von dem Change Management, von dem Ticketsystem, wie zum Beispiel ein Atlassian Jira irgendwo in eine DMZ, auf das man sich dann direkt verbinden kann. Das haben wir und zum Beispiel bei Ford ist das der Fall und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche ähm, ja ich zeige jetzt mal, technische Zugänge, die zum Teil eben natürlich auch ganz unterschiedliche Formate haben und ganz unterschiedliche Anforderungen jetzt an den Partner stellen, wie man sich hier verbinden kann. Des Weiteren ist es dann so, dass natürlich so ein Datenaustausch nicht nur ja ähm, so ganz einfach, man schickt jetzt mal Excel-Tabellen hin und her, sondern es gibt ja auch ganz bestimmte Prozesse, die man die man berücksichtigen muss und die geben in der Regel ja auch die Kunden dann vor, die sagen okay wenn du mit mir arbeiten möchtest dann haben wir hier einen Prozess vorbereitet für die für die Kommunikation und für den Datenaustausch dieses Regelwerk und wir möchten gern um das natürlich möglichst einheitlich zu gestalten und möglichst eben auch ja kontinuierlich zu gestalten dann sprechen das dass sich alle Beteiligten daran halten es kann beispielhaft mal so ausschauen, das ist jetzt aus einem aus einem Projekt. Ähm, das sieht man unten in grün sozusagen den, den Autohersteller, den Kunden, oben den in Grau, den Zulieferer. Und ähm, der OEM hier unten hat halt intern sozusagen sein Statusmodell, wie er jetzt zum Beispiel eine neue Fehlermeldung, die er entdeckt, ähm, äh, durch den Workflow durchtreibt. Und oben beispielhaft der, der Zulieferer, der natürlich ein eigenes Ticketsystem hat und auch einen ganz eigenen Workflow. Das muss jetzt nicht unbedingt dem entsprechen, was wir hier sehen, aber ähm, es gibt eben bestimmte Punkte, Synchronisationspunkte, die hier mit roten Pfeilen markiert sind, an denen äh, muss eben sozusagen dann ein Datenaustausch oder eine Synchronisation stattfinden, damit eben die Daten zum erwarteten Zeitpunkt, bzw. zum erwarteten Zeitpunkt in dem Workflow entsprechend für beide Seiten verfügbar sind. Ob jetzt äh, der Zustand beim Supplier Analyzed heißt oder in Analyse oder analysiert oder in Arbeit, äh, ist im Prinzip egal. Wichtig ist nur, dass das, was gemeint ist, dann eben zu zu dem Zeitpunkt, wo das beim OEM eben under Work ist, er auch die richtige Information bekommt. Das muss eben abgestimmt werden zwischen den Parteien und das ist auch das, was wir dann sozusagen als Automatismus nachher in unserer Lösung in Argus und Symphony hinterlegen, damit also der ganze Ablauf nachher komplett automatisiert ist. Das heißt, jede, jeder Partner arbeitet ganz gewohnt in seinem internen Ticketsystem und im Hintergrund läuft die komplette Synchronisationsmaschinerie entsprechend den Regeln und den Workflows, die hier gemeinsam definiert worden sind, ab. Hier noch ein weiteres Beispiel. Hier wäre jetzt nicht eine neue Fehlermeldung, sondern einfach schon ein, ein Duplikat, also eine, eine zweite Fehlermeldung im gleichen Inhalt sozusagen und die hat natürlich ein bisschen einen anderen Workflow und so gibt es mehrere Anwendungsfälle, mehrere Use Cases, die natürlich entsprechend abgebildet werden müssen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel der der Zulieferer in dem Fall selbst einen Fehler entdeckt in seinem eigenen Produkt, das der Kunde schon zum Testen hat und diesen dann dem Kunden nochmal melden, sagt, hier habe ich was gefunden, ähm, pass mal darauf auf. Auch das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, der wiederum natürlich ein bisschen anders ausschaut von der Konfiguration her. Ähm, das alles muss natürlich berücksichtigt werden. Das heißt, es ist also nicht nur wirklich eine reine technische Anbindung, die hier notwendig ist, sondern natürlich auch eine gewisse Logik ist für diesen Datenaustausch unerlässlich. So technisch würde das dann mal, könnte das dann so ausschauen? Wir haben also die zwei Parteien, Lieferant und Kunde oder Hersteller in dem Fall. Wie gesagt, es kann auch jetzt zum Beispiel Lieferant und Sublieferant sein. OEM muss auch nicht Automobilhersteller bedeuten, kann auch äh, jeder andere Kunde dann letztendlich sein. Im Automobilbereich ist es dann aber so üblich, dass dann äh, der Kunde einen Auftrag vergibt, einen Entwicklungsauftrag an den Lieferanten. Ähm, hier mal beispielhaft ein Steuergerät. Das heißt, Art und Software besteht. Der Lieferant beginnt, also man hat sich natürlich über die Eigenschaften des Produkts geeinigt, der Lieferant beginnt zu entwickeln, hat einen gewissen Zustand erreicht und in seinem Lebenszyklus eben dann auch führt er dann entsprechende Tests durch. Diese verwaltet er in einem eigenen internen Change- oder Defect- oder Ticketsystem, system können verschiedenste sein. Und wenn er dann einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, dann kann er das als Musterstand zum Beispiel dem, dem Kunden schon mal übergeben. Das ist jetzt noch nicht unbedingt der, Serien, der Serienstand, sondern einfach ein Muster. Und der OEM, der Kunde selbst, hat natürlich ein eigenes, wiederum Change-Defect-Management-System, ALM-System und äh, wird dann das Produkt entsprechend testen und seine Fehler, die er findet, hier drin festhalten. So, jetzt möchte er natürlich, wenn er Fehler findet, dass die behoben werden. Dafür haben die vorhin schon genannten OEMs, die entsprechenden Systeme, diese Portale, die dann eben in der DMZ stehen äh, und legen dann diese Daten ähm, bereit in diesem Portal, zum Beispiel in einem spezifischen XML-Format. Das kann also ein proprietäres XML-Format sein, das der Kunde da letztendlich bestimmt. Das kann aber auch ein Standard-XML-Format sein, das also so einen äh, öffentlichen Standard hat, wie zum Beispiel dieses ASAM-Format. Ähm, Macht es dann meistens ein bisschen einfacher für den für den Lieferanten oder aber es gibt äh, eine direkt eine Schnittstelle. Ähm, meistens ist es eben nochmal über eine Fassade abgekoppelt von dem internen System, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber es gibt eben eine definierte Schnittstelle, meistens eine REST API, auf die sich dann der Lieferant verbinden kann, um eben automatisiert hier Daten abzuholen. So, das ist jetzt die Frage, wie... Macht es der Lieferant, das bleibt ihm natürlich überlassen. Also es kann natürlich, wie gesagt, ein Zugriff auch auf ein Webinterface sein in diesem Portal, wo man diese gefundenen Fehler ähm, lesen kann und sie auch kommentieren kann und äh, Bearbeitungsstatus und so weiter manuell ändern kann. Das kommt sehr häufig vor, dass der Lieferant sein eigenes ähm, Change Management betreibt und die Entwickler dort aber dann von Hand noch parallel das vom Kunden öffnen und da manuell sozusagen versuchen, äh, diese Daten in irgendeiner Form synchron zu halten. Das ist natürlich nicht so elegant. Ja, da geben sich dann natürlich verschiedene Anforderungen an so eine Lösung. Das heißt zum einen, wie schon gesagt, Workflow und Daten muss in irgendeiner Art und Weise äh, aufsynchronisiert werden. Das heißt, die, die vorgegebenen Prozesse vom Kunden müssen natürlich abgebildet und abgestimmt werden auf die eigenen internen Workflows im eigenen äh, Change Management System. Wir möchten ja nicht für jeden Kunden unser eigenes Datenmodell ändern, sondern wir wollen es möglichst einfach synchron halten über eine bestimmte Logik. Ähm, das soll natürlich möglichst einfach passieren und ähm, eben vielleicht, wenn ich mehrere Projekte mit einem demselben Kunden habe, nicht jedes Mal neu gemacht werden müssen, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen anders konfiguriert. Nicht alle Projekte ähm, arbeiten ja unbedingt, unbedingt gleich, äh, auch bei bei einem selben Kunden. Und ähm, genau, also das sind so die, gehen wir mal zurück, die, die wichtigen Punkte hier, ähm, die so an weiteren Anforderungen entstehen. Ähm, dann an die, an die technische Anbindung gibt es natürlich auch bestimmte Anforderungen. Das heißt, wir müssen als Lieferant natürlich diese kundenspezifischen Formate oder APIs in irgendeiner Form verstehen können und darauf adaptieren. Ähm, dann soll der Austauschen natürlich möglichst automatisiert sein ohne manuelle Eingriffe wie vorhin schon angesprochen erhöht natürlich äh, ganz klar die Qualität der Daten die Aktualität ähm, und minimiert natürlich den grundsätzlich den manuellen Aufwand und wir möchten eben diese diese Technik äh, ja Mehrfach verwenden sozusagen, also mehrfach zur Anwendung bringen, ohne großen Aufwand, möglichst mit mit Konfigurationsmöglichkeiten ähm, und da kommt man natürlich schnell an die Grenzen, wenn man da vielleicht selbst anfängt zu programmieren oder was Proprietäres programmieren lässt, sondern ähm, da ist es sicherlich sinnvoll, eben so eine Plattform wie zum Beispiel Agus und Symfony zu verwenden, die einfach schon viele Dinge mitbringt und es dann wirklich nachher ganz einfach macht, ähm, so so etwas zu verwalten und einzurichten. Ja, und dann muss man oder möchte man natürlich vom eigenen Tracking-System auch irgendwo unabhängig sein, weil vielleicht hat man im Unternehmen auch verschiedene Tracking-Systeme, auch das kommt vor, oder man wechselt vielleicht mal irgendwann im Laufe der Zeit auf ein Tracking-System, so dass man hier sozusagen noch eine Art Abstraktionsmöglichkeit hat, um da sich intern auch entsprechend einen Freiheitsgrad noch zu schaffen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass eben auch bei einem hohen Datenvolumen oder bei sehr, sehr starken Intervallen oder ähm, schnellen Intervallen, was durchaus vorkommt, natürlich die Technik entsprechend zuverlässig ist. Das heißt, dass die auch skaliert ähm, und die Daten ähm, zuverlässig übertragen werden. Das wird oft vernachlässigt. Ähm, stellt dann hinterher fest, wenn man dann plötzlich 100 Projekte oder mehr hat, die da täglich Daten austauschen, ähm, wo mehrere hundert 100 oder tausend Entwickler letztlich an beiden Seiten insgesamt beteiligt sind, dann kann das natürlich schon eine gewisse Kritikalität erreichen. Ja, welche Alternativen stehen dann zur Verfügung? Im Prinzip ist es, ich habe es schon angesprochen, eben Eben so eine manuelle Nutzung von einem von dem Webinterface, äh, die meistens eben zur Verfügung gestellt werden, damit man definitiv auf alle Fälle mal rankommt an die Daten, ist aber eben wie gesagt nicht besonders praktikabel, sehr fehleranfällig. Dann kann man sich auch selbst was programmieren äh, oder programmieren lassen. Das ähm, kennt man aber sicherlich. Es ist einfach wie mit allem, äh, was man individual programmieren lässt, letztendlich nachher ähm, im Betrieb aufwendig, äh, wartungsintensiv und äh, vor allem, wenn es dann darum geht, Änderungen einpflegen zu müssen, dann wird es natürlich erst richtig aufwendig. Ja, eine spezialisierte Lösung wie Argus und Symphony bietet da natürlich halt schon erhebliche Vorteile. Zum einen, wir können so einen Austausch wirklich komplett automatisieren, so dass äh, die Entwickler, die Anwender der jeweiligen Tools intern mit dem Austausch selber eigentlich nichts mehr zu zu tun haben sondern für die fühlt sich und fühlt sich das anders als ob die eigentlich mit kollegen intern arbeiten mehr oder weniger ähm, es ist hochflexibel das kann natürlich auch ähm, trotz unserem template basierten ansatz natürlich auch trotzdem ähm, erweitert werden und äh, angepasst werden das war uns natürlich von anfang an immer ganz wichtig. Um, und nichtsdestotrotz eben bieten wir solche fertigen Synchronisationstemplates, macht in vielen Fällen Sinn, um, da, wie gesagt, die OEMs teilweise eben schon auch die Prozesse vorgeben und die meistens dann auch relativ statisch sind, auch über die Projekte hinweg für, für einen, denselben Kunden. Und uh, so haben wir eben auch entsprechend nicht nur die technische Anbindung um, standardisiert, sondern eben auch die Abläufe schon quasi out of the box im Produkt implementiert, in Form sogenannter eben Synchronisationstemplates. Ja, wie kann dann die Lösung mit Symfony ausschauen, aus Lieferantensicht, ähm, einfach mal jetzt gesehen das Ganze. Ähm, das Bild kennen wir noch und jetzt kann der Lieferant hier, dort die eine Partei hier eben, äh, einen Symfony-Server implementieren. Der greift dann aus dem Netzwerk raus über einen spezifischen Portaladapter, also zum Beispiel bei Daimler gibt es den sogenannten Dante-Adapter oder einen bmw TRSI adapter greift er sozusagen auf das Portal zu, holt sich entweder das XML-File oder greift auf die REST API zu oder sonstige API, schnappt sich die Daten, verarbeitet die intern ähm, gemäß den vereinbarten Workflows und Regeln Transformationen und bringt die Daten dann über einen spezifischen Tooladapter wiederum direkt dann in das äh, interne Änderungsmanagement rein. Hier haben wir ähm, also für nahezu ja, alle gängigen Tools entsprechend äh, entsprechende Adapter zur Verfügung. Das werden wir nachher auch noch mit einem kleinen Schaubild in der Übersicht sehen, sodass wir hier eben einen nahtlosen Austausch der Daten realisieren können mit einer kompletten Automatisierung. Jetzt ist das ja mal ein ganz einfacher Fall. Ich habe ein Projekt mit einem Steuergerät zwischen zwei Parteien. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, die Komplex Komplexität steigen kann, weil in der Regel natürlich ein, ein Automobillieferant oder grundsätzlich Unternehmen nicht nur einen Kunden haben, also in den meisten Fällen jedenfalls, sondern eben auch mehrere. Und die auch hier unterschiedliche, wie ich es vorhin schon genannt habe, unterschiedliche Technologien verwenden, haben wir eben verschiedene ähm, Adapter eben für die verschiedenen ähm, OEM-Lösungen. Aber das können natürlich auch, wie gesagt, müssen nicht nur, Proprietäre OEM-Lösungen sein. Das können eben auch zum Beispiel, äh, wie schon gesagt, ähm, zum Beispiel ein Atlassian Gira auf der OEM-Seite stehen oder auf der Sublieferantenseite. Und genauso über dieselbe Technologie verbinden wir uns da natürlich dann auch dran. Dann kommen natürlich noch dazu, ähm, dass wir auch mit den als, als Lieferant mit den jeweiligen Kunden auch nicht nur ein Steuergerät oder Fahrzeugprojekt haben, sondern beliebig viele. Und auch das muss natürlich konfiguriert äh, und, und verwaltet werden und auch das kann natürlich in Argus und Symphonie auf sehr einfache Art und Weise geschehen. Die weitere Komplexität, die, natürlich, die sich für einen Lieferanten, der so jetzt so ein bisschen in der Mitte steht, natürlich ergeben kann, ist, dass er eben nicht nur Kunden auf der einen Seite hat, sondern in bestimmten Projekten eben natürlich auch auf Sublieferanten zugreifen muss oder möchte. Und hier geht es dann natürlich genauso weiter. Also hier haben wir die gleichen Möglichkeiten, wie auf der rechten Seite, können wir natürlich auf der linken Seite machen. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt ein Lieferant vielleicht auch eine Art Portallösung über Symphony für seine Lieferanten anbieten kann oder sich direkt mit den Lieferantensystemen verbindet. Das heißt, hier sind wir auch komplett offen und flexibel, was äh, die Anbindung eben auch an eigene Sublieferanten angeht. Ja, was wären jetzt oder was sind jetzt die zum Teil auch schon angesprochenen Vorteile ähm, mit einer Lösung wie Argus und Symphonie? Zum einen natürlich, die Daten werden konsistent gehalten und übertragen, dadurch, dass wir ähm, über einen Automatismus äh, entsprechend hier äh, auf die Daten zugreifen und diese entsprechend äh, übertragen. Die Daten sind also genau dann Verfügbar, genauso wie es geplant ist, ähm, aus, ich sage jetzt mal, aus Workflow-Sicht natürlich. Das heißt, sind die, da stehen die Daten auch immer ähm, aktuell bereit. Es gibt viel weniger Abstimmungsaufwand, weil einfach die Datenbasis klar ist. Ich muss jetzt nicht mehr anrufen bei meinem Lieferanten, fragen, hast du den, den Defekt schon gesehen, sondern er weiß automatisch basierend auf dem Zustand, auf dem Status, aus dem Statusmodell heraus eben dass die die Daten beim Kunden sind und soll äh, beim Lieferanten sind und sollten sie das nicht sein, dann gibt es entsprechend natürlich auch ähm, die Möglichkeit über Symphony über die Logs und ähm, Transaktionsaufzeichnungen und über Reporting auch genau zu sehen, ob eine Übertragung vielleicht mal nicht hundertprozentig äh, geklappt hat und warum. Also wir hatten natürlich schon die Fälle, dass vielleicht auch das das System beim beim OEM ähm, nicht verfügbar war, aus Wartungsgründen oder die Internetverbindung. Und das sind natürlich solche Infrastruktur-Dinge, äh, die auch in Symphonie natürlich enthalten sind, dass also auch hier, wenn mal ein Fehler passiert, man genau nachvollziehen kann, dass ein Fehler passiert ist und warum und was eben auch nicht vielleicht korrekt übertragen wurde. Komme ich aber auch noch darauf zu. Wir haben natürlich eine, eine ganz klare Entlastung der, der Mitarbeiter, der Entwickler. Sie müssen sich jetzt nicht zusätzliche Tools ihrer Kunden ähm, angucken und sich damit beschäftigen und Daten manuell kopieren, sondern die arbeiten eigentlich wirklich, wie wenn sie nur noch mit internen Kollegen arbeiten würden, in den eigenen Werkzeugen, die eben der, ähm, das Unternehmen bereitstellt. Und dadurch, dass wir eben weniger manuelle Eingriffe haben, reduzieren wir natürlich auch die Fehlerquellen und erhöhen da wesentlich die Qualität der Daten und damit insgesamt natürlich auch die Qualität der Produkte indirekt. Die Kosten, ähm, es gibt natürlich klar ein bestimmtes Investment auch für eine Lösung wie Symfony, aber es rechnet sich definitiv, ähm, denn die Produktivität der Mitarbeiter steigert sich. Äh, und das merken Sie vor allem eben dann, wenn Sie schon Kollegen haben, die auch manuell hier die Systeme pflegen. Oh, und vor allem vielleicht auch noch manuell gemachte Fehler wiederum korrigieren müssen ja und ähm, was natürlich auch für für Symphony spricht äh, dank unserem Ansatz mit mit schon verfügbaren Templates und unserer Erfahrung äh, und den sehr einfachen Möglichkeiten in der in der Konfiguration erreichen wir natürlich auch eine schnelle Implementierung für initiale Aufbauten ähm, zwischen zwischen zwei Partnern, aber eben auch für die laufende äh, Konfiguration und Administration für zum Beispiel weitere neue Projekte, die äh, auf der gleichen schon bestehenden Technik eben arbeiten. Ja, und das hatte ich schon angesprochen, auch die Infrastruktur ist natürlich wichtig, die wir, die wir mitbringen in Bezug auf Ausfallsicherheit oder auch die Skalierbarkeit, jetzt vor allem bei, bei der Übertragung großer Datenmengen oder in häufigen Intervallen auch das berücksichtigen wir natürlich äh, mit unserer Plattform und äh, entsprechend wurde die eben auch bei der Entwicklung ausgelegt. Das heißt, äh, nochmal zusammenfassend eben jetzt speziell für den, für den Bereich Automobil, dass wir eben hier schon standardmäßig eine Reihe von Portalen, Werkzeugen, Formaten eben und ich sage jetzt auch mal, ergänzend Workflows unterstützen, also hier nochmals die verschiedensten Portale und Formate, ähm, wie aber auch äh, natürlich Werkzeuge, um intern in äh, das sozusagen eigene Zielsystem dann entsprechend die Daten auch entsprechend verbringen zu können. So, schauen wir mal noch ein bisschen, ähm, oder bevor wir in den technischen Aufbau reinschauen, noch mal ganz kurz ähm, hier äh, wiederholt, äh, was letztendlich auch ähm, architekturseitig von Symphony verlangt wird. Also wir brauchen also eine, eine irgendeiner Form eine modulare Plattform, weil ich möchte eben per Konfiguration ähm, ähnlich geartete Projekte natürlich nicht immer von vorne aufsetzen, sondern einfach auch äh, Konfigurationsmöglichkeiten haben. Ähm, wir möchten entsprechend ähm, auch den, den initialen Aufwand schon möglichst ähm, reduzieren und dennoch möchten wir vielleicht auch ähm, individuelle An Anwendungsfälle ähm, in der Lösung irgendwo abbilden können, ohne programmieren zu müssen. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig und wir wollen bestimmte Komponenten wie zum Beispiel die Adapter eben auch wiederverwenden können. Das heißt, ähm, wenn ich eben, wie gesagt, mehrere Projekte äh, mit einem und demselben Kunden habe, dann möchte ich nicht fünfmal den Dante-Adapter installieren müssen, sondern ich möchte nur fünfmal vielleicht maximal konfigurieren müssen. Oder wenn ich an äh, fünf verschiedene Jira-Instanzen mich verbinde, dann möchte ich eben auch nur technisch sozusagen einmal diese Verbindung aufbauen, aber mit unterschiedlichen Konfigurationen. So, und wie wir das machen? Schauen wir uns den technischen Aufbau kurz an. Auch natürlich schon auf einer etwas höheren Flugebene. Jetzt nicht, wir gehen jetzt hier nicht in die ganz tiefen Details. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, Symfony ist quasi als ein Bus-System aufgebaut. Ich soll mal diese orangene Linie symbolisieren. Und Sie sehen da ringsum ähm, docken wir dann sozusagen an die Plattform die verschiedenen Adapter. An, die dann wiederum die Schnittstelle letztlich bilden zu den Tools, die sie entweder intern einsetzen, wie zum Beispiel eben hier oben Jira oder Codebeamer oder HPALM, DOS und so weiter. Und, ähm, natürlich auch eben die Anbindung an die, jetzt an die OEM-Systeme hier. Das ist die, die eine Seite, was wir mit den Adaptern letztlich dann auch, äh, Machen ist eben auf der einen Seite und verstehen die Adapter eben die die toolspezifische API als auch die Syntax und wir normalisieren das sozusagen in die Plattform, um dann dort, wo die Abläufe tatsächlich dann gesteuert und ausgeführt werden, gesteuert und gelenkt sozusagen über diese Prozessablauf-templates, dass wir da halt interne einheitliche Sprache sozusagen für uns innerhalb der Plattform haben ähm, und dann dadurch eben das Ganze sehr sehr modular und wiederverwendbar aufbauen können. Wir sind dadurch natürlich ähm, oder Sie als als als Kunde von ArgoSense komplett unabhängig von den, von den Software herstellen, also der, damit meine ich jetzt die Hersteller hier, ähm, denn wenn jetzt hier eine neue Version von dem Jira oder von dem HPALM oder was Sie auch immer einsetzen, kommt, können Sie bedenkenlos unabhängig jetzt von, von Ihrem Austausch oder von Ihrer komplexen ähm, Tool-Integration, die Sie vielleicht schon aufgebaut haben, komplett unabhängig davon einfach Ihr Werkzeug updaten. Wir sorgen über die Adapter ähm, immer da, dafür, dass die jeweils entsprechend auch ähm, mit upgedatet werden und wir garantieren, dass also alles, was Sie hier drin konfigurieren an Ablaufsteuerung, auch immer mit den neueren Versionen dieser Werkzeuge funktioniert ähm, und bringen dann natürlich auch neue Funktionalitäten, die so ein Tool dann an der API vielleicht mitbringt, natürlich auch in den Adapter rein. Aber das Wichtigste ist ja erstmal wieder immer diese Aufwärtskompatibilität, dass wir also auch neuere Versionen von den Produkten für Sie eins zu eins unterstützen und neue Versionen von den Adaptern, die können sogar auch im laufenden Betrieb ähm, eingespielt werden, sogenanntes Hot Deployment, also hier müssen Sie auch nicht mal die Plattform runterfahren, sondern wenn Sie hier Sieg Prozesse am Laufen haben, dann möchten Sie die auch natürlich nicht stören, sondern die laufen dann einfach weiter. Wichtig ist natürlich auch und ähm, hier auf der linken Seite orange dargestellt sind es sind verschiedene ja, administrative Module, die werden dargestellt in der, für den Administrator in der Weboberfläche, also es ist eine Webanwendung sozusagen, was die Administration angeht und hier können wir die verschiedenen Integrationsszenarien, die wir haben, die verschiedenen Projekte alles komplett individuell konfigurieren auf verschiedensten Ebenen. Uh, und auch mandantenfähig, das heißt, wenn Sie es in einem größeren Umfang einsetzen und verschiedene Abteilungen haben, die die selbstständig zum Beispiel hier die Konfiguration durchführen, dann können Sie das auch schön logisch trennen, sodass die praktisch jeweils ihre eigenen Konfigurationen machen, aber trotzdem die Adapter hier alle gleich verwenden, sozusagen. Das ist also auch eine sehr schöne Eigenschaft. Und äh, nicht zu vergessen, wir haben auch sehr viele Kunden, die sagen, ja, es gibt natürlich diese vielen schönen Standardwerkzeuge und die Adapter dafür, aber äh, wir haben komplett selbstgeschriebene Datenbank oder irgendein Werkzeug ganz spezialisiert. Ähm, möchten aber gern die Integration in unsere restliche Umgebung eben auf einer einheitlichen Technologie machen und dafür haben wir ein sogenanntes Adapter-Framework letztendlich dann auch, dass wir unseren Kunden bereitstellen, damit die auch hier komplett eigene Adapter entwickeln können. Also hier sogenannte Self-Developed ähm, Adapter. Und hier ist, wir brauchen halt irgendwie eine Art von API sozusagen, das ist halt immer die Voraussetzung, damit man bestimmte Dinge automatisieren kann und dann kann man natürlich hier einen eigenen Adapter entwickeln, kann den genauso in seine, in die Integrationswelt mit einbinden. Genau, ähm, hier haben wir mal so ein bisschen reingezoomt in dieses Schaubild. Ähm, Integration ist natürlich jetzt, ähm, hatte ich schon mehrfach angesprochen, mehr als nur ein reines Attribut-Mapping sozusagen oder auch so ein, diese, diese Synchronisationspunkte dieses äh, Status- Status Mapping mehr oder weniger, sondern es ist eben eine bestimmte Logik, ähm, die, die eben ganz wichtig ist, ein Workflow, ein Arbeitsablauf, ein Prozess, wie wir das nennen. Und dafür haben wir eben für die, für ganz äh, viele Anwendungsfälle entsprechende Vorlagen schon gemacht, die, die wir also direkt an unsere Kunden ausliefern können. Im, speziell im Bereich ähm, Automobil eben für die ganzen Partneranbindungen hier ähm, eben, wie gesagt, auf der einen Seite die fertigen Adapter und zusätzlich eben auch die Prozesstemplates, die den Arbeitsablauf, den Prozess berücksichtigen, sind da zur Verfügung. Ähm, das heißt, damit können wir entsprechend eben auch die Entwicklungs- oder auch Geschäftsprozesse über die Werkzeuge hinweg abbilden und sicherstellen, die Regeln definieren. Und gleichzeitig ähm, können diese Templates aber, das hatte ich auch schon gesagt, jederzeit weiter individualisiert und angepasst werden. Also es ist kein starres Konzept, das wir hier haben. Wie gesagt, die Templates... Ähm, sind einfach ein guter Einstieg, reichen in den meisten Fällen auch aus bieten mehr als die klassische 80-20-Lösung, aber es gibt eben oft den Fall, dass es eben vielleicht nicht ganz passt oder dass es noch Sonderwünsche gibt und dann können wir auch in die Templates eingreifen, beziehungsweise Sie selbst entsprechend mit einer kleinen Schulung, einen Tag äh, können Sie direkt auch die, die Templates selbst anpassen. Das ist also kein Hexenwerk. Ja, dann ähm, würde ich gerne noch, da das Produkt jetzt selbst zu zeigen äh, nicht immer ganz so spannend ist, wenn es um Datenaustausch geht, habe ich einfach mal so ein paar Screenshots rausgepickt. Ähm, also hier sieht man einfach nochmal diese, diese ähm, oben in dem oberen Bereich, ähm, so stellt sich das da in unserer administrations so, Hier sind die verschiedenen Adapter, sind jetzt hier mal ein paar sozusagen installiert. Diese wiederum können individuell konfiguriert werden. Würde ich jetzt hier einen Doppelklick machen und dann bekomme ich die Möglichkeit, eben für einen Adapter beliebig viele sogenannte Configuration-Sets anzulegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier mehrere Doors Server habe, dann kann ich eben für jede für die Verbindung zu jedem DOS ein eigenes sogenanntes Configuration Set anlegen, obwohl ich den DOS Adapter nur ein einziges Mal natürlich auch hier habe. Und hier unten ähm, sieht man die diese Prozess-Templates, die wir hier haben. Und hier zum Beispiel so ein CSV to Panama. Also das ist einfach so, hier hat jemand äh, intern rein. Das ist jetzt eher ein Beispiel-Template, ähm, wo man praktisch per ein CSV-File umwandelt in ein von BMW bereitgestelltes Panama-Format sozusagen. Also hier gibt es ganz unterschiedliche Anwendungen, die wir machen. Zum Thema Adapter-Framework ähm, vielleicht noch ein paar ein paar Punkte. Das heißt, ähm, wir verbinden, das hatte ich ja schon gesagt, ähm, die Tools mit der Plattform über diese über diese Adapter. Ähm, und das gestaltet sich dann zum Beispiel nachher so, das wäre ja jetzt das, was ich schon angesprochen hatte, hier so eine Adapterkonfiguration. Das heißt, hier verbinde ich mich jetzt jetzt der Jira-Adapter, hier verbinde ich mich mit einem Jira-System und habe ich eben mehrere Jira-Systeme, dann kann ich eben mehrere sogenannte Konfigurationen eben anlegen. Auch Proxies werden entsprechend unterstützt. Zertifikatsbasierte Anmeldungen werden unterstützt. Also hier haben wir auch alles Mögliche eben schon äh, implementiert, ähm, was so in der täglichen Praxis einfach bei den Kunden vorkommt. Um möglichst elegant eben an die Systeme ranzukommen. Dann ganz wichtig, ähm, ich hatte vorhin das Thema Daten. Sicherheit oder die Sicherheit und Verlässlichkeit der Übertragung angesprochen. Ähm, da nutzen wir eben einen Transaktionsmechanismus. Das heißt, ähm, sollte es ähm, im Verlauf eines, eines, einer Transaktion, also einer Synchronisation, ähm, dann doch fehlerhaft die Objekte geben oder beziehungsweise Objekte, die einfach nicht synchronisiert werden können aus bestimmten Gründen, äh, dann behalten wir uns die. Wir wir speichern die und äh, brechen deshalb aber nicht so einen Synchronisationsvorgang ab, sondern lassen den eben weiterlaufen und merken uns eben die, die fehlgeschlagen sind und weisen dann darauf hin, was da nicht in Ordnung war in unserem Reporting und dann kann man das entsprechend auch wiederum korrigieren. Vielleicht im Zielsystem ist vielleicht ein Attribut falsch gesetzt oder es fehlt eine Berechtigung und so weiter und so fort. Solche Dinge tauchen gerne, äh, passieren gerne. Äh, das kann man dann entsprechend ganz klar nachvollziehen. Oder das Fehlerverhalten an sich kann ich eben konfigurieren, wenn zum Beispiel einer der Endpunkte der Zielsysteme nicht verfügbar ist. Dann, das heißt für uns noch nicht, dass wir die Transaktion einfach abbrechen, sondern wir haben da verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Das zeige ich gleich, wenn ich den Screenshot hier vergrößert habe. Hier sieht man das so ein bisschen. Ähm, hier kann man dann eben auch sagen, okay, wenn Fehler vorkommt, halte an oder Eben auch nicht oder gibt eine Fehlermeldung aus, schickt eine E-Mail an den Administrator. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Oder wenn jetzt hier eine Verbindung vielleicht nicht zur Verfügung steht, dass ich eben sage, okay, ich mache hier ein Retry und ich ich gebe jetzt hier an, wie oft so ein Read-Wise stattfinden sollen und in, welchem Ab in welchen Abständen, bis eben eine Verbindung wiederhergestellt ist, so dass Sie als Administrator äh, hier jetzt nicht ständig in das System eingreifen müssen, auch nur weil jetzt vielleicht mal kurzzeitig eine Verbindung äh, nicht zur Verfügung steht, sondern das System lässt sich hier natürlich entsprechend einstellen äh, und auf solche Dinge reagieren. Was dann eben noch ganz wichtig ist, ähm, weil einfach die weil die, die Anzahl der, der Synchronisationsvorgänge -Synchronisations einfach stetig steigt bei, bei unseren Kunden, ist, dass wir auch Möglichkeiten haben, eben das System einmal für die, für die Lastverteilung entsprechend zu clustern. Also hier äh, ist es so, dass man ganz simpel einen zweiten Server installiert, dem sagt, okay, du bist jetzt verbunden mit dem ersten Server, noch ein bisschen. Konfigurationsarbeit macht und dann ist es so, dass wir hier eine komplette Lastverteilung haben. Das heißt, diese, diese Knoten entsprechend verteilen dann die Last automatisch auf die verschiedenen Server und wissen alle untereinander aber, wer gerade an was arbeitet, denn das gleiche System wird auch verwendet für Ausfallsicherheit bzw. Hochverfügbarkeit. Das heißt, sollte man hier gerade im Prozess am Laufen sein und der der Server fällt aus, dann wird automatisch der Prozess übernommen von einem anderen Cluster und äh, es ist praktisch komplett transparent im Hintergrund oder für Sie im Vordergrund sozusagen, ähm, dass hier also wirklich keine Daten verloren gehen und das System also immer am Laufen bleibt. Ja, noch ein paar weitere Funktionalitäten möchte ich gerne ansprechen. Zum einen natürlich ähm, können wir Kontextinformationen zum Beispiel auch Dateianhänge natürlich übertragen. Das ist ja ganz wichtig. Also Kontextinformation bedeutet zum Beispiel eben Hierarchien und Strukturen von bestimmten Daten. Vor allem jetzt im Bereich Anforderungsmanagement haben Sie vielleicht eine Dokumentstruktur oder ähm, Tasks, die Sie vielleicht synchronisieren wollen, haben Subtasks. Also dass wir auch natürlich solche Hierarchien und Strukturen mit übertragen können und in andere Werkzeuge verbringen können. Um, Kommentarfunktionen, es gibt oft Attribute, Kommentarattribute, die können wir entsprechend auch bedienen, um, das ist immer so ein bisschen eine, eine Spezialfunktion. Mandantenfähigkeit hatte ich auch schon mal angesprochen. Das heißt, hier können Sie wirklich Aufgaben an eine Subadministration verteilen, wenn Sie hier gemeinsam das System nutzen. Dafür ist es auch ausgelegt. Es ist auch serverseitig entsprechend lizenziert. Also wir kümmern uns jetzt nicht darum, wie viele Anwender Sie in den verschiedenen Werkzeugen haben, sondern es ist immer auf der Basis von, einer, von, einer, von einem physikalischen Server lizenziert und Sie können diesen Server sozusagen eben einteilen in verschiedene ja, Mandanten, so dass jeder seinen eigenen Zugang hat und jetzt nicht unbedingt sieht, was die andere Abteilung gerade für, für eigene Customizing oder Konfiguration gemacht hat, sondern jeder kann die Komponenten, die Zentralen wie die Adapter und die Prozesse mit benutzen gemeinsam, aber konfiguriert und gecustomized wird jeweils separat für jeden Mandanten selbst. Das ist auch eine ganz gute Eigenschaft. Genau. Um, weiterhin wichtig ist natürlich, dass wir nicht nur einen Synchronisationsprozess zurzeit ausführen können, sondern eben entsprechend parallel ähm, beliebig viele, eben vor allem beliebig viele dahingehend, wenn wir uns vorhin das Bild nochmal ins in Erinnerung rufen mit dem Clustering, können wir natürlich in der horizontalen entsprechend äh, das Ganze erweitern. Wir haben eine äh, Synchronisation, die jetzt zum einen entweder zeitgesteuert stattfinden kann, dann manuell. Macht man dann eher für Testzwecke, aber auch zum Beispiel ereignisbasiert. Also zum Beispiel können wir sogenannte Event Trigger aus den Tools eben auch verwenden, um diese in unsere Plattform zu initiieren. Also ein Statuswechsel findet in Jira statt und dahingehend können wir sozusagen das ausnutzen und direkt einen bestimmten Synchronisationsprozess damit starten oder online. Wir überwachen bestimmte Daten oder Datenmengen. Und sobald wir eine definierte Veränderung feststellen, wird Symfony aktiv und startet dann zum Beispiel einen Prozess. Also hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das Ganze initiieren kann. Das hatte ich schon gesagt. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir, ja, wir nennen das intelligentes Data, Data Linking oder Daten verlinken mit einer sogenannten Persistenz. Das heißt, wir liefern auch eine Datenbank mit oder nutzen eine, die Sie bereitstellen, um da bestimmte Daten zu speichern. Zum einen ähm, geht es darum, bei Tool-Integration oder auch, wenn Sie zwei Systeme haben, dann müssen Sie ja zuordnen, welches ist mein Datensatz, welche ID und welche ID hat der Datensatz dann gegenüber. Dieses sogenannte Schlüsselpaar kann man zum Beispiel eben auch in Symfony persistieren. Hat den Vorteil, Sie sparen sich wiederum Änderungen an einem eigenen Datenmodell und wir nutzen aber auch die Persistenz zu, um mit Hilfe von Checksummen äh, die Übertragung zu minimieren. Das heißt, wir übertragen wirklich nur die Daten, die tatsächlich auch geändert wurden. Wir wissen also, wir speichern zu jedem Synchronisationsvorgang bestimmte Checksummen und wissen daher ganz genau, äh, wenn wir Daten aus einem System holen, ob die im Vergleich zur letzten Synchronisation verändert wurden oder nicht und schicken natürlich nur die auf die Reise, die verändert wurden. Das Ganze hier natürlich auch möglichst effizient zu gestalten. Ja, damit wäre ich im Prinzip am Ende meines Vortrags. Ich würde mich jetzt über, über Ihre Fragen freuen, ich lege da hier nochmal ein paar zusammenfassend noch mal ein paar Vorteile auf und würde mal schauen, ob es hier schon Fragen aus der Zuhörerschaft gibt. Vielleicht in der Zwischenzeit noch ähm, der eine oder andere überlegt vielleicht noch, ähm, was wir anbieten. Ähm, die Frage kommt sehr häufig, ähm, ob man das ganze System auch gerne mal testen kann. Ähm, ja, selbstverständlich. Es gibt zwar keine, ja, keine Test, kein Testdrive sozusagen, den sie einfach runterladen können, weil sie sehen. Natürlich hat das Thema hier eine gewisse Komplexität, aber wir stellen die Plattform gerne auch für eine gewisse Zeit kostenlos zur Verfügung. Mit ähm, kommt jemand ein Tag von uns und geht mit ihnen alles durch und implementiert testweise und dann können sie das Ganze mal ausprobieren. Das machen wir natürlich sehr gerne. Ähm, dann vielleicht noch eine eigene Sache hier zum zum Webinar: Sie bekommen die Folien. Ähm, und auch das Webinar selber wird aufgezeichnet, bereitgestellt zum Download. Dann im Anschluss bekommen Sie noch eine E-Mail mit den entsprechenden Links dazu. Und wenn Sie weitere Fragen haben, dann stehen wir natürlich jederzeit gerne für Sie zur Verfügung. Jetzt schaue ich mal. Hier kann man was rein. Dann muss ich mir die mal anschauen. So, die Frage lautet, Sie haben dargestellt, dass Argosense zwischen zwei Firmen genutzt wird oder werden kann. Müssen beide Seiten Argosense installieren? Muss die andere Seite ein Plugin oder ein zur Symphonie gehörendes Tool installieren? Ähm, die Antwort ist, die kurze Antwort ist nein. Ähm, die längere Antwort würde ich, da würde ich gerne noch mal ein paar Folien zurückgehen. das zu verdeutlichen kleinen Augenblick und zwar hier also nochmal die Frage war ähm, jetzt habe ich zwei Parteien müssen denn auf beiden Seiten muss denn auf beiden Seiten Symphonie installiert werden um Daten austauschen zu können wie gesagt die Antwort ist nein ähm, es kann muss aber nicht schön wäre es wenn es so wäre aber wie gesagt ähm, jetzt im Automobilbereich eben ähm, jetzt hier nehmen wir mal BMW als Beispiel. BMW hat hier eben ähm, eine, eine Fassade, ein Portal, ähm, wo man wo der Zulieferer per Rest-API direkt auf das Portal zugreifen kann. BMW intern ähm, verlängert sozusagen dann diese Zugriffe oder setzt die intern mit einem eigenen System um ins eigene Change- oder Defect-Management sozusagen und äh, da ist es dann in der Regel so, dass die Zulieferer ähm, Symfony nutzen und per BMW-spezifischen Portaladapter hier sozusagen drauf zugreifen. Jetzt gibt es auch die Kombination, dass wir zwei Parteien haben und der eine sagt, ähm, ja, ich ähm, ich, ich habe hier jetzt kein proprietäres Portal, sondern ich stelle jetzt zum Beispiel Jira äh, in die DMZ und hier könnt ihr die Defects oder die Daten, die für euch bestimmt sind, lesen. Ihr könnt das Jira Webinterface aufmachen oder ihr könnt eben auch die Jira API verwenden. Das heißt, auch hier kann die eine Partei dann einfach über den Jira-Adapter dann direkt auf das Jira zugreifen und entsprechend über vereinbarte Prozesse zwischen den beiden Parteien entsprechend die Daten abgreifen und wieder, wieder schreiben. Per Berechtigungen natürlich kann der, der Owner des Systems natürlich festlegen, was darf der Partner sehen, was darf er bearbeiten und so weiter. Das ist ja natürlich klar. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn ich über Prozesse und Workflows spreche, ist das dann sind natürlich auch die Berechtigungen damit gemeint. Ja, ich hoffe, dass das mal die eine Frage beantwortet hat. Dann noch eine Frage. In diesem Beispiel würde Argosense in einem vorher definierten Zeitlinienwahl die Verbindung zum Tool des OEM herstellen und nach neuen Daten suchen. Genau, also das ist eben so, jetzt der Standard wäre, ähm, dass OEM und Lieferant jetzt hier vereinbaren, ähm, okay, wir wir stellen euch hier die Daten zur Verfügung und du lieber Lieferant, schaust bitte alle halbe Stunde nach, gibt es was Neues? Und wenn es was Neues gibt, dann holt ihr die neuen Sachen. Und wir erwarten eben auch einen halbstündigen Abgleich der Daten, die du von uns schon geholt hast und vielleicht bearbeitet hast, eben auch wieder zurück. Ja, deswegen macht da meistens sagen wir, bei zwei getrennten Systemen sozusagen eine Zeitsteuerung mehr Sinn. Wir könnten aber auch. Im Prinzip äh, das auch so machen, dass wir sagen, immer wenn sich hier zum Beispiel ein vorher importiert vom OEM importierter Defekt im Zustand ändert, dass wir diesen Zustandswechsel verwenden, um eine Synchronisation anzustoßen, damit also noch aktueller die Daten hier drüber drüben abliegen. Auch das könnte man machen. Ähm, dann noch die Zusatzfrage, wie würden wir den Zustandswechsel erkennen? Also das ähm, hatte ich vorhin versucht zu erklären, also zwei Möglichkeiten, entweder sozusagen, dass wir über den Tool Adapter das System quasi monitoren, mehr oder weniger, das, dann läuft so ein kleiner Monitoring-Prozess, der einfach die Datenbasis ähm, überwacht, äh, zum Beispiel per Abfrage äh, oder so und dann auf ein bestimmtes Kriterium einfach reagiert oder viele Tools wie zum Beispiel PDC Integrity oder Jira bieten sogenannte serverseitige Event-Trigger. Das heißt, ähm, wenn ich in Jira einen Statuswechsel ähm, mache oder in Integrity zum Beispiel, dann kann ich mit diesem Statuswechsel ein externes System anpingen sozusagen, ich nenne es mal so. Unsere Adapter bzw. unsere ja, Austauschprozesse haben auch immer eine direkte Schnittstelle nach außen, das heißt, man könnte dem Integrity eben hinterlegen, okay, wenn es hier äh, zu, einer zu einem bestimmten Zustandswechsel zum Beispiel kommt, dann starte genau diesen Prozess in Symfony, dann würde eben der Adapter wiederum die Daten holen und entsprechend übertragen. Gut, dann ähm, schaue ich auf die Uhr. Wir liegen ja top in der Zeit. Ähm, quasi Punktlandung. Also ich weise nochmal darauf hin, ähm, hier die Kontaktdaten, aber ähm, Sie bekommen auch alles nochmal von uns geliefert. Ja, ich bedanke mich ähm, für die Teilnahme und für das Durchhalten hier über die Stunde und äh, würde mich natürlich sehr freuen, äh, wenn Sie mit unserem Unternehmen weiter in Kontakt bleiben und ähm, diesen entsprechend auch vertiefen. Und und äh, freue mich auf ein vielleicht weiteres Wiederhören in irgendeinem anderen Webinar. Vielen Dank. Auf Wiederhören.